Hallo zusammen, ich bin Ahmed Abdrachmann, das ist meine Berufsbildnerin, Sonja. Ich bin Malerlehrling, ich bin zweite Lehrjahr. Ich mache die Lehre bei Sigrist und Chor. Wir zeigen euch heute unseren Tagesüberblick, kommt doch mit. Als Maler machen wir Wendedecke streichen, als gestalterisch, schablonieren, Holzimitation. Der Beruf ist vielseitig. Darum gefällt es mir, die Ausbildung zu machen. Bist du teamfähig, hast du Sinn für Farbe, körperlich fit und handwerklich geschickt, dann wirst du total unser Team passen. Wir haben coole Teams, Unterstützung vom Betrieb. Darum ist es cool, hier die Lehre zu machen. Gute Arbeit wird geschätzt. Wenn du gut in der Schule bist, bekommst du einen kleinen Bonus. So, jetzt haben wir euch gesagt unseren Tagesüberblick. Bewerbt euch doch bei Sigrist und Jur, wenn es euch gefallen hat. Ciao zusammen!